Wie kann ich in MEBIS eine Datei aus meinem OneDrive einbetten, sodass hier zum Beispiel eine PowerPoint durchklickbar ist, mit allen Animationen. Ich bin hier in meinen OneDrive, gehe zu meiner Datei, die ich einbetten möchte und die öffne ich hier mal im Browser. Dann gehe ich hier auf Datei und gehe auf Teilen. Und dann habe ich hier scheinbar eine einfache Möglichkeit, diese Datei in meinem Blog oder auf einer Webseite einzubetten. Ich kann hier eine Größe wählen und dann hier den Einbettungscode kopieren. Das mache ich mal. Ich gehe dann in Mebis, lege eine neue Aktivität an, ein Textfeld, schalte um auf HTML. Spiere den Einbettungscode hinein und gehe auf Speichern. So, wie man sieht, funktioniert das Ganze nicht. Die Verbindung wurde hier verweigert. Warum? Weil ich hier in diesem Browser nicht angemeldet bin bei Microsoft. Ich habe diese Datei zwar eingebettet, aber nicht freigegeben. Ich melde mich mal kurz an. So, ich bin jetzt angemeldet und schon sehe ich diese Datei, weil ich natürlich die Berechtigung dazu habe, diese Datei anzusehen. Das heißt, wir müssen hier erst die Datei freigeben. Dazu gehe ich zurück zu meiner Datei, gehe auf Freigeben, gehe auf Jeder mit dem Link kann bearbeiten, nehme hier die Bearbeitung raus, gehe auf Übernehmen und kopiere den Link. Ich gehe zurück zu Medis. Jetzt bearbeite ich mein Textfeld, schalte wieder auf HTML um und jetzt ersetze ich den Link. Allerdings nicht den gesamten Link. Ich lösche den relevanten Teil hier mal raus. Das heißt, dieser Teil hier muss stehen bleiben und davor da füge ich jetzt den Freigabelink ein. Ich klicke auf Speichern. Und jetzt ist die Datei für alle sichtbar. Ich habe auch noch eine zweite Möglichkeit, das Ganze einzubinden. Ich nehme wieder eine neue Aktivität, nehme hier jetzt Link, füge den Link hinzu, muss dann allerdings hier am Schluss noch den relevanten Teil hier hinzufügen, nämlich diesen Teil. Vergebe einen Namen. Und ich möchte das Ganze dann einbetten. Ich gehe auf Speichern. Und dann habe ich hier diese PowerPoint eingebettet. Bei OneDrive für Privatnutzer ist das Ganze einfacher, denn hier gibt es in OneDrive den Punkt Einbetten. Da kann ich hier einen HTML-Code generieren und hier wird schon angezeigt, jede Besucher des Blogs oder der Webseite mit der eingebetteten Datei kann diese anzeigen, ohne sich anzumelden.